Heute geht's los! Heute werden wir aufbrechen Richtung Groudon! Hey Mike! Und, bist du soweit? Yes! Ich habe unser Inventar noch mal komplett geändert. Also, naja, nicht ganz komplett. Vielleicht so die Hälfte habe ich noch mal rausgetan und andere Items, die viel wichtiger sind für mich, reingetan. Äh, aber dazu komme ich gleich. Wunderbar, dann wären wir startbereit. Wir sollten uns heute Nacht richtig ausschlafen. Morgen brechen wir dann mit frischen Kräften aus. Äh, auf, ja.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 Sie hat dich hierher geführt. Und genau diese Aufgabe steuert nun ihrem Ende entgegen. Gardor, bitte verrate es mir. Was genau ist denn meine Aufgabe? Warum wurde ich seinem Pokémon? Alles zu seiner Zeit. Ich denke, ich kann es dir verraten, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Auf Wiedersehen. Verdammt, wir haben immer noch keine genauen Informationen, warum wir hier sind. Was unsere Aufgabe ist. Was der Sinn des Lebens ist. Was ist das hier eigentlich? Das ist das eine Karte? Fällt mir gerade so auf. Ui, das ist tatsächlich eine Karte. Die ist ja richtig cool. Du, du, du, du, du, du. Okay, aber egal. Das ist jetzt nicht wichtig. Ähm. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, womit ich interagieren kann? Nur die Karte? Na egal. Komm. Auf zum Dungeon. Morgen, Mike. Hast du gut geschlafen? Okay, strengen wir uns an und retten Simsala. Da. Ja, yep. das ist der Plan. Gardevoir hat etwas zu mir gesagt. Sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meinte sie damit etwa das anstehende Abenteuer im unterirdischen Dungeon? Wird sie mich in alles einweihen, wenn wir Simsala das Team gerettet haben? Hey, sag mal, wird sie einfach Wurzeln schlagen? Komm, gehen wir. Ja, ja, schon gut. Let's go. Und ich sag kurz mein Inventar. Und zwar haben wir hier, das ist noch ungeändert. Wir haben hier ähm, das Item für Pikachu. Dann nehme ich eh fast, äh, sehr wenig. Deshalb kann er gerne mehr Hunger haben als ich. Dafür macht er fast 100 Damage pro Angriff. Das ist so krass OP. Ähm, dann gibt es hier noch die Sachen zum Schmeißen. Die werde ich gleich mal. Ah, geht ja nicht. Okay. Kraftbandana, eins für mich und eins vom die werde ich gleich im Landen ausrüsten. Zweite Seite, also wir haben unten noch hier drei große Äpfel. Man sieht, macht alles, macht den Magen Magen auf 100. und der perfekte Apfel macht sogar mehr als das. Außerdem erweitert sich das Magenvolumen über die für die für die Dauer des Ab Abenteuers enorm. So und ich habe äh, hier ein paar Sachen rausgetan. Ich habe ähm zum einen alle normalen äh, Top-AP-Dingens weggetan. Die Elixier reingetan. Jetzt habe ich nicht irgendwie verstanden, was sie machen. Von denen habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dabei. Die die Heiden, die füllen nämlich alle AP auf. Von jedem von einem Pokémon, die ganzen AP von allen Attacken. Und das ist richtig gut. Auf dieser Seite haben wir 4 Sinelbären. 3 Belebersamen. 1 Normalbelebersamen Belebersamen. Und... <lacht> Ich habe alle anderen Samen weggeteilt, denn ihr wisst, ich liebe Beleber Samen und die sind sehr nützlich und die können wir gut gebrauchen, deshalb habe ich die einfach mal mitgenommen. Und hier habe ich so ein paar extra Items, hier Zink, damit unsere Spezialverteidigung erhöht wird, falls wir das brauchen, falls wir in einem Kampf sind mit gegen ganz viele Pokémon, die es da unten gibt, ich will nicht spoilern. Und hier die Genauigkeit, die können wir auch gut gebrauchen, zusammen mit Zink. Es gibt noch den Flea falls alles schief laufen sollte und ich meine, nicht noch ganz viele, äh... Wichtige Items, die ja nicht verlieren will, zum Beispiel könnte ich ja den Mampfgürtel verlieren. Das wäre schrecklich. Ja, deshalb den Flee Orb, falls irgendwas schief gehen sollte. Dann haben wir noch den Ausweich, alle Ausweiche Orb. Äh, ist genauso wie hier für die anderen Sachen. Tempo -orb auch. Schlafzweig dann für Groudon, damit ich ihn erstmal einschläfern kann. Damit wir etwas mehr Zeit bekommen. Und ich nehme zur Sicherheit mal die Einladung mit. Vielleicht finden wir irgendwo einen Briefkasten. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal mit. Die Magma-Höhle wurde freigeschaltet. Und da gehen wir jetzt hin. Oh yeah. Items geben. Kann ich das jetzt schon machen? Yes. Das Craftbandana. Bandana. Und du, Magnetilo, kommst mit. Oh yeah. So, ich habe wirklich richtig Angst, aber wir schaffen das. Uh, ich bin aufgeregt. Wir sind da. Das ist die unterirdische Höhle, in der Grodon lebt. Sieh dir nur diese Lavaströme an. Beim bloßen Anblick laufen mir schon die Schweißperlen die Stirn runter. In diesem Dungeon herrscht garantiert eine unerträgliche Gluthitze. Es sollten schon andere Retterteams hier sein. Nichts wie rein und geben wir immer unser Bestes. Okay. Hey. Und ich habe Albträume von diesem Dungeon. Wegen den Monsterhäusern. Okay, hier sieht es überhaupt nicht dunkel aus. Vielleicht wird es in, in den nächsten paar Räumen dunkler, dieser Dungeon. Der Dungeon habe ich nämlich sehr dunkel in Erinnerung. Ja, nicht so. Warum gibt es ja radikal? Dich habe ich aber nicht in Erinnerung. Ja, ich. Das ist. Äh, also, ich habe ja im Feuerberg ah, ja richtig gefällt. Und das Gleiche erwarte ich ja auch. Und deshalb habe ich so viele Belebersamen dabei. Weil ich habe richtig Angst vor diesem Ort. Denn ich weiß, er ist schwer. Oh, Ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre der schwierigste Ort. Wenn wir den durch haben, haben wir das Ganze durch. Ah nein, es gibt noch schwerere Orte. Zu denen kommen wir aber erst noch. Wo ist nur die Treppe? Und dieser Ort ist übrigens sehr lang. Hier ist ein Glitzerort. Oh, Team Ort. Packen wir mal dafür einen Zink weg und trinken das sofort. Äh... Ja, kann ich gern trinken. Also noch haben wir keine Feuer-Pokémon gesehen. Sehr gut. Gehen wir weiter. Ich finde den Remakes in diesem... In hier... In diesem Spiel etwas seltsam. Ich finde okay, aber mehr auch nicht so wirklich. Hey, was willst du denn hier? Nidoqueen, queen Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ja. Kann sein, dass die... Oh ja auch schon gab hier und ihr seht schon wie viel damage der macht okay wir haben ihn down hier ist ein job da gehen wir erstmal hin oh, oh das ist kein job es ist eine monster falle du, du, du, du. von denen hatte ich angst monsterräume sind gefährliche räume in denen viele gegner erscheinen da sie zu mit fallen gespickt sind ist dort äußerst vorsichtig geboten wenn du einen monsterraum findest solltest du Ruhe bewahren und dir überlegen ob du nicht lieber sofort wieder kehrt machst Ja, willkommen in meinen Albträumen. Hier endeten alle meine Versuche früher. Und meistens kommen die eigentlich immer relativ am Ende, aber so wie es aussieht, gibt es ja dafür aber jetzt gerade ziemlich viele Items, wenn wir es schaffen. Aber, nein, danke. Oh Gott, oh Gott, Pikachu ist tot. <lacht> da geht das erste, da geht der erste Samen erstmal fliegen. Oh Gott, oh Gott! Weg hier! Was zum... Oh nein! Weg hier! Ja... Ja, gib mir eine Siedelbeere, ist eine gute Idee. Pikachu, was machst du denn? Du musst mitkommen! Du, du kannst das nicht... Wisst ihr jetzt, warum ich einträume ein in diesem Dungeon habe? Okay, das bringt nichts. Wir müssen helfen. Was macht Pikachu da? Äh... Renn weg. Okay, wie zusammen hilft mir. Aua. Äh. Ja, heil mich mal. Nice. Und dann. Nein, ich musste mit Pikachu alle wegdrücken. So. Ja, dann. Äh, komm, greif mir mit an. Und ich habe gesagt, ich spiele nicht mit Pikachu. Und jetzt mache ich doch. Warte, da unten ist noch einer. Oh, ich sehe es gerade. Da unten ist wirklich noch einer. Ich kill den mal kurz. Bam. Okay, der haut jetzt schon mal ab. Okay, einen Sandan haben wir. Ein weiteres Sandan haben wir. Oh, sollen wir nicht doch nochmal rein? <lacht> Komm, wir gehen nochmal rein. Yolo. Bam. Das sind nur Sandans. Als ob die so viel können, oder? Ach so. Ja, da muss ich doch gerade mit Pikachu spielen. Oh Gott. Bam. Okay. Oh, lol. wir sogar in unser Team. Ja, also wenn du das überleben solltest, dann dann, ne? Ich halte dich nicht. Aber mal gucken. Bam. Ach verdammt. Komm, ich will mit diesem zusammen spielen. Da oben sind aber jetzt Items, an dem wir jetzt gerade hin. Was haben wir denn? Teambelieber-Orb. Äh... großen Apfel. Hier ist noch ein Push. Hier ist noch ein Push. Der aber weggegangen ist, aus irgendeinem Grund. Okay. Oh, diese, diese Albtraumsmusik. Aber ich finde die so geil. Im Remake ist die noch viel besser als im Original. Also hier. Da ja, setzen wir mal ein. Was ist das für eine TM? Die interessiert mich gerade am meisten. Oh nein. Auch noch in die Lava. Ach, das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Nein. Lass mich durch hier. Was ist denn das? Lichtschild. Nee, nehme ich nicht mit. Mini-Belebersamen. Den nehmen wir definitiv mit, du. <Dionne> aber warum haben wir Samen? Ich will keine Samen. <lacht> Musik spielt leider immer noch, aber ich glaube, das geht dann nur noch so lange, bis wir die Ebene äh, beendet haben. Hier ist ein Nido King. Die männliche Version von Nido Queen. Macht ja auch Sinn mit dem Namen. Schlafzweig. Okay. Weiter. Okay, die Musik hört auf. <lacht> Oh Gott, da oben ist eine weitere Monsterraum. Also man sieht jetzt Monsterräume und Monsterräume werden belohnt mit ganz vielen Items. Okay, damit kann ich ja schon mal überlegen, dass wenn ich die Treppe nicht finde, dass ich da dann mal vorbeischaue. Aber am besten vermeiden. Ihr habt ja gesehen, wie viele Beleber das kostet. Aber es kann sich lohnen. Aber jetzt gerade ist unsere Hauptpriorität, hier durchzukommen und mehr nicht gibt gibt es später noch am ähm, checkpoint allerdings äh, ja was soll ich dazu sagen na, na, na, na, na. kommt halt ganz am ende erst so schnell da unten zur treppe weiter geht's oh, ein äh, ist ein wasser pokémon könnte uns tatsächlich helfen hm fehlt doch nicht leute als ob der mich angreift what are chance, alter, weg mit dir, killt ihn Okay, er trifft nicht, BAM what, I need okay, Queen. das ist richtig stark, das Ding, yes man aber wie gesagt, ich heul heile euch nicht, leute, ne ist starfehunger aber ich habe nur große Äpfel, Lass, warte mal da Vielleicht kriege ich ja gleich noch mal einen normalen Apfel, sonst nehme ich dich mit, nicht mit. Auch wenn es ein Wasser-Pokémon ist. Es ist nur ein normales... Was? Die KP seines Trägers reden sich schneller als gewöhnlich. Können wir mal mitnehmen? Ähm.. Was tue ich denn dafür weg? Ein Samen. Das könnte nämlich nützlich sein. Hm -hm. Deshalb lasse ich dich da erstmal da. Tut mir leid, mein Freund nichts persönliches gegen dich, aber ich brauche halt alles noch. Oh Gott, ich will einfach nur schnell weg. Ja, es tut mir leid, ich muss hier schnell weg. Ich werde es bereuen, ist mir aber gerade egal. Oh Gott, da oben ist noch ein Monsterraum. Ich ignoriere die jetzt extra. Ich habe keine Lust auf Monsterräume. die gibt es nämlich so viele von denen. Und ich kriege da nur Albträume von. Also lassen wir es. Witzte. okay, alle wollen nach oben, dann gehen wir nach oben. Oh, ich mach zweimal Mal hintereinander mit einem Crit bei einem. Oh, ein X-Bart. Oh, oh, da sollte man aufpassen. Das Ding kann richtig, äh, Schaden machen, wenn man nicht aufpasst. Seht ihr? Äh, es lebt noch? Heil mich mal. Ist eine gute Idee. Okay, es piekst mich nur, schnell. Sag, Besiegt. Gehen wir nach oben. Wir gehen mal nach rechts. Okay, nice. Was ist das da unten? Einen kleinen Kiesel. Okay, machen wir weiter. So, gucken mal, was wir noch so finden können. Da unten ist ein großer Apfel. Den essen wir mal. Nice. Geh mal hier oben lang. Noch kein Monsterraum. <lacht> Komm, wir gehen mal in den Monsterraum hier. Oder ist das einer? Nee. Ist einfach nur viele Items. Cool. Nice. Ähm, geh mal nach rechts. Auch wenn da gerade viele Gegner sind, wie ich sehe. Das passt schon. Was willst du? Ich bin effektiv gegen dich. Ja, hier gibt es ganz viele Geo Rocks, Geowats. Äh, später gibt es dann noch äh, Elektroballs. Und hast du nicht gesehen? Ja, das wird halt dann noch schwer. Aber du wirst erst mal sterben hier. Eine Linkbox hätte ich gleich mitnehmen können. Uh. Eine hübsche Box. Why not, ne? Habe ich keine Samen-Normalen mehr. Äh, ja, dann lass uns doch. Hm. Ne, lohnt sich nicht. Ich lasse sie mal da. Ich weiß nicht, ob da wirklich sowas Tolles drin ist. Deshalb lassen wir es erstmal. Kommt mal her, Leute. Geh mal hier lang. Obwohl nach unten wäre klüger gewesen, aber ich weiß, mich verfolgt gerade ein Pokémon, Leute. Ich weiß. Oh nein. Wie, Queen, schaffst du das? Nein, so nicht. Oh oh. Ein X-Bad. Ich gebe, ich geb meine Mini-Beleber-Samen. Ich gebe dir noch eine Chance. Okay. So. Nach rechts. Yes. Oh, Lucky. So, wir sind erst bei U7 und Ah ja, super. Äh, Und was jetzt? Nein, lasst es sein. Ich gerade von hier aus an. Oh, es ist noch tot. Okay, super, es ist gestorben. Warte, da oben sind Items. Wenn das eine Monsterfalle ist hier oben, ne? Dann, dann wäre ich aber sauer, du. Komm mal auf, du! Ah, super, dass äh, Pikachu und Mogelbaum... Ach so, die können gar nicht mehr. Äh, Mogelbaum. Was darf ich Mogelbaum? Magnetilo. Wie komme ich auf den Mogelbaum? Meine Güte. Bam! Oh, jetzt. Komm, stirb einfach. Okay, es ist kein Monsterraum, aber dennoch sind hier sehr viele Monster. Das könnt ihr mal trinken, wer braucht den am meisten? Du, mit Ampelleuchte. Ampelleuchte ist wichtiger. Zack. Trink mal schön. Äh, ich gehe schräg hier noch hin. Ihr macht das schon, oder? Bam. Seht ihr das, wie viel Damage Pikachu macht? <lacht> ich find's einfach so krass. Hier, Igelsamen. Muss nämlich etwas taktischer gehen, nicht durchrushen funktioniert nicht. Dann wird die Folge halt länger und oh, wir machen eine Zweierfolge raus Ja, hier nimm eine sie wäre passt schon. Okay, ich gehe auf das andere, denn du machst ihr macht das hier schon. Ne? Ach, ihr macht das schon. Ich gehe auf das andere, weil ich auch mal angreifen darf. Darf ich mal angreifen? Okay, Bam. was ich habe doch. Ich hätte vielleicht einen Apfel weg tun sollen und vielleicht noch einen Top-Elixier reintun sollen dafür. Ach, keine Ahnung. Ja, das hier müssen wir wecken. Ich sehe keinen Umweg. Ja, von der anderen Seite vielleicht. Oh, Was, ist gestorben? Okay, hier Belebersamen. Magnetiere ist wichtig von der Ferne. Nein! Einen gebe ich denn noch. Aber beim nächsten Mal nicht mehr. Ich weiß nämlich selber nicht, wie viel ich noch habe. Ich denke mal nicht, dass ich noch viele habe. Oder? Oh Gott, wie viele Samen ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott, nee, ich benutze jetzt keine mehr für die meine Freunde. Also, ich habe ein Teambeleber-Orb deshalb. Oh, nice. Ich krieg ein Level-Up, das habe ich nötig. Alle haben es eigentlich nötig, aber irgendwie auch mal. Level 28! Nicht schlecht, Herr Specht. So, weitergehen. U8. Es ist noch nicht mal die Hälfte, Leute. Und jetzt sieht es schon viel mehr nach meinen Albträumen aus. Oh Gott. Oh, oh, oh, oh Gott. Oh, treppe, treppe, treppe. Verdammt, was mache ich da? Egal, einfach durch, einfach durch. U9. Wo ist ein Glitzerort? Ja, den macht er schon, den, das Magma. Was haben wir denn hier für ein Item? Nice. Top elixier das kann äh, Pikachu kurz trinken. Ich nehme mir kurz. Ihr nehmt die Schatztruhe und ich nehme das. Warum habt ihr jetzt die Schatztruhe nicht genommen? Oh Gott, das ist ein Egal, ich nehme die Luxus. Ist es ein Luxus? Luxus. Ich kann ich reden. Luxusbox. Die lohnt sich natürlich. Wie viele Belebersamen ich jetzt schon verschwendet habe. wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Oh Gott. Aua, Nidoqueen, hilf mal. Das ist mir egal, ob Nidoqueen jetzt stirbt. Ich kann jetzt in diesem Augenblick nicht drauf achten. Zack. Äh. Äh, nein. <lacht> ich war am überlegen, aber nee. Lieber nicht. Achso, ich kann nicht angreifen. Dann mach du mal. Okay, ist down. Nein, da hinten ist noch eins. Verdammt, wer greift denn an. noch mal die das ist nicht gut, dass man Me Tilo vorne ist. Okay, es ist schon down. Da, gehen wir nach links. Oh, Treppe, Treppe. Du, du, du, du. Kommt aber egal. U10. Und mein Bildschirm geht aus. Du, du, du, du, du, du, du, Dann Wollen wir lang. Hi. Äh. Nein, <lacht> lieber nicht. Ich setze mal lieber kurz ein Item ein. Ein, ein Top-Elixierchen, das trinke ich mal lieber. Ja. Okay, du machst das, Pikachu, bitte. Danke. Da war noch ein Pokémon, oder? Oh Gott, ja, natürlich war da noch ein Pokémon. Okay, sorry. Ein A-Bock. Doch, ich habe gar keinen Bock auf das A-Bock. also verschwinde. <lacht> Bam. Dahinter uns ist noch eins, aber das ignorieren wir. Denn wir gehen einfach weiter. <lacht> U-11! Oh, ein Austos. Ist es denn männlich oder weiblich? Okay, tut so mir der musste sein. Und den oh, Das ist eine schöne Überraschung, dich hier zu sehen. Und tschüss. Dün, dün, dün, dün, dün, dün. Dun, dun, dun, dun. ah es ist auch ein Wasser Pokémon also ach, nee wir haben schon genug Leute ja Ich will nicht so viele haben. Ich meine, ich muss ihm auch noch ein Item geben und weiß ich nicht. Was habe ich denn? einen großen Apfel? Ja, dann okay, dann kommen dann holen wir uns das. Wenn ich gerade einen großen Apfel bekommen habe, dann holen wir uns das. Das Aber macht ja schon, ne? Nice. Das ist noch eins hilft mir, Leute. Ich brauche Hilfe. Ja, so sehe ich das gerne. Nice, Bam. Schlammbad. Und du bist weg. Oh nö. so. Ja, dann geben wir dir mal einen großen Apfel. Aus das könnte sehr hilf hilfreich sein, weil es einfach Wassertacken drauf hat. Wir können zwar nicht äh, rekrutieren. Aber es kann uns ja begleiten. Ausweichrhythmus. Wird ein Teammitglied innerhalb einer Runde angegriffen, steigt dabei jedes Mal sein Der Effekt hält nur eine Runde lang an. Aber es kann sehr hilfreich sein, wenn der Punkt getroffen wird während es sich konzentriert einen Angriff vorzubereiten. I don't know, was das Minen tun, aber wie auch immer. Wir gehen zu der Trap, die hier sich irgendwo befindet. so. Da, da, da, da, da, da, hier ist sie. Okay. Okay, nicht so schlecht bisher. U12. Oh Gott, ein Schal. Unfähigkeitsschal. Okay, Bro. Äh, da ist ein Gegner. Der macht mir Angst. Deshalb ekelsam. Keine Sorge, ich äh, setze gleich den Apfel ein. Jetzt aber noch nicht. Warte, Pikachu bekommt so oder so Hunger. Boah, ich habe nicht mit Pikachu gespielt. Das Gefühl, der kriegt, ja, der kriegt auch Hunger wegen dem Ring, wegen seinem OP-Ring kriegt er auch Hunger. Ja, aber ganz ehrlich, dann gebe ich ihm dann auch einen Apfel. Ich meine, wie beim Glitzerort könnte es auch ein Apfel sein. Von daher, ah, komm, können wir gleich mal einsetzen. Ich will das gar nicht haben. Äh, hier ist noch etwas Geld und dann gehen wir. Oh, bitte macht das viel down. Ich will weitergehen. Meine Güte, Mann. So. Ich mache hier mal kurz einen kleinen Cut mit den uns gleich... Machen wir weiter. U13. So, und ich habe mich dazu entschieden, hin und wieder mal in ein paar Monsterräume zu gehen, weil warum nicht? Wäre ja bestimmt lustig dann. U14. Macht sich auch gut auf Titel und FabNell. <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, Sandan, bitte pass mal bitte auf, dass du nicht sterben gehen tust. Ja, ja. Zack. das Ding down. Äh, gehen wir mal nach unten. Hm, hm, hm, hm. Aber ich hoffe mal, dass es auch <lacht> okay. ne ich hoffe mal, dass es auch äh, Monsterräume ohne Andeutungen gibt, so wie im Original. Weil sonst wäre es ja schon was zu einfach, finde ich. Oder was meint ihr? Und ich habe gerade Angst, weil ist ein es ist ein Makagro, es ist ein Feuer-Pokémon. Ich bin Pflanze, es ist weiterentwickelt. Das ist die Wege von Schneckmark, für die es nicht wissen das schnecken mal was wir schon im Feuerberg mal gesehen haben. Hat sich hier ist schon mal weiterentwickelt. Und ich werde ganz langsam schwindelig, ja, sobald ich auf null bin, er sich ein Apfel, den großen. Und Pikachu ich auch. hier äh, ja, können wir weiter rein. Oh, nicht Knudler. Knudler ist sehr gefährlich. Da soll man echt nicht mit spaßen so, wo kommen wir hier hin? Wo kommen wir hier lang? Oh, uh, Geld. Oh, uh, eine Treppe. Da will ich auch gerne hin. Okay, wir kommen ziemlich weit. u uh, 15. Oh. Was? Was ist das für ein Pokémon? Ich erkenne es gerade nicht. Ach, ist das ein äh, Litumif? So siehst es doch, oder? Hieß das? Litomief? Tut mir leid, Bro, ne? Aber ich werde dich erstmal mal da lassen müssen. Ihr macht das Flunkkiefer down. Ich hole mir so lange das Item hier. Setz gleich mal ein für ampel hier zack und dann gehen wir in die treppe so, wir werden in diesen ort auch noch mal zurückkommen irgendwann so wie jeden anderen ort aber ja, jetzt geht es ja eh nur darum zu ground zu kommen und ich bin froh dass es so einfach läuft bisher ja ohne zu helfen es tut mir leid u 16 uh, ist wieder back am start ähm. Wo dahin? Oh, ich habe keinen. Äh. Okay, dann essen wir mal einen großen Apfel. Zack. Okay, und Pikachu kriegt auch gleich einen. Pikachu kriegt auch langsam Hunger, auch wenn ich gar nicht mit Pikachu spiele. Oh Gott, das war äh, eine dumme Idee. Du, du, du. Ich begleite äh, Sterben, deshalb muss ich die noch nach vorne packen. Ne, du Kino, musst das schaffen, ne? Bam! Okay, gut gemacht. Oh, LOL! Makago will bei uns mitmachen. Naja, für zwischendurch ist es noch okay. Okay. Wollen wir dann wirklich das Stern, du, retten? Der will einen Apfel. Und ich habe eigentlich nicht so viele Äpfel mehr. Und wir Kategorien jetzt auch einen wieder. Deshalb, nein. Ich sag lieber nein. Ein Smogon! Die sieht man auch nicht alle Tage. Bam! Und von beiden Seiten kommen gerade Gegner. Oh, oh Das ist nicht so gut. Von oben und von unten. Pikachu kümmert sich um das da unten. Wir kümmern uns das da um das da oben. Da ist es auch schon. Bang, wir können es sogar schon erreichen. Okay. Da geht's down. Äh, ja. Dazu sage ich mal nichts. Oh, hi. Na, wie geht's dir denn so? Bam! Hoia! Es lebt nicht mehr. Hehehe. He, he. Äh, was? Was haben wir hier? Schützer-Bandana? Ah, alles klar. Ah, gehen wir mal hier nach unten. Würde ich sagen. Hier ist nicht die Treppe. Versuchen wir es hier. Yes. Okay. Ja, tut mir leid. Ich kann jetzt nicht jeden retten, du. U17. Du da ist ein weiteres maku es geht auf mich wahrscheinlich weil ich der leader bin ganz und der mich zuerst halt sieht Pisselfäre aber es ist nur für Gift und schwer vergiftet das werden wir hier nicht sein wahrscheinlich so wir gehen erstmal auf das Moggon und dann würde ich sagen gehen wir nach links Gott, kill es doch endlich, Mann. Obwohl... Ja, komm, gehen wir lieber nach rechts. Zack. Wo sind die Treppen? Die wollen nur hier raus. Die kämpfen dagegen irgendwen. Das wäre aber gerade ziemlich egal. Oh. Bam! Du, du, du, Oh, oh, oh, no. Pikachu braucht einen Apfel. Okay. Ja, ich gebe Pikachu mal einen großen Apfel. Zack. Damit du wieder schön OP bist, Pikachu. Wir ignorieren das Pokémon, was hinter uns äh, ist. Und gehen hier lang. Dun dun, dun dun. Gehen nach unten. Machen alles frei. Ungewollt. Super. Okay, das Pokémon ist eh schon da. Und hier ist die Treppe. Perfekt. Perfekt. Wir kommen, näher, wir kommen näher. Oh mein Gott. Uh, 18. Wir kommen dem Ende immer näher. Was? Wir lassen da jetzt. Okay, hab niemanden gesehen. Bin wohl blind. Du du du du du du. na na na na na Was ist denn da oben? Geld. Und dafür bin ich nach oben gegangen. Man könnte bitte aufhören, ich will euch nicht wegschubsen. Das verbraucht nämlich... Äh, na? Hunger, Essen, was auch immer. Ja, ich werde mir gleich einen Riesenapfel einfach reindrücken, wenn ich äh, lau bin. Nur was ich Pikachu mache, weiß ich nicht. Dann gebe einfach ein Teambeleber ab, aber wird das bringen? Wird das was ändern in dem Hunger? Oh, Magnetilo kriegt ein Level up, Level 23. Das ist schön. Level Spiegel safe! Oh, das ist geil. <lacht> mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, machen wir nicht Schild weg dafür. Oder? Warte, fügt den Gegner Schaden zu und senkt manchmal dessen Genauigkeit. Schaden durch. Spezialattacken. Äh, machen wir trotzdem Lichtschild weg. Ich bin einfach ein Fan von Spiegelsife. Gut, dass ich die Fähigkeit dazu habe zu cutten, denn heute gibt es anscheinend sehr viele Cuts. Da, da geht auch die Katz ab, ey. So, zum Glück verfehlt es. Oh Gott. Äh. äh tschüss. <lacht> oh no. Das ist überhaupt nicht gut. So, Egelsamen und nochmal Egelsamen anscheinend. Eisenschweif reicht aus. Perfekt. Leider sind wir beide fast down. Und da kommt gerade ein Smogger auf mich zu. Und es greift mich an und ich bin tot. Kein Item. Und dann gehen wir auf Teambeleber Orb. Setzen ihn ein. Und Mike lebt wieder. He, he, he, he. Du, du, du, du, du, du, du. Was? Ach so ich habe keinen AP mehr. Upsi, dupsi, loopsi. Bam, bam, bam, bam, bam. Das ist down, aber es kommt ein Rizeros, Leute. Ein Rizeros. Niemand kann mir sagen, dass das Ding schwach ist. Das Ding ist eine Maschine. So, aber es ist down. Zum Glück. Da unten ist irgendwas. Ich will gucken, was es ist. Was hast du da? Einen Vitalorb. I do not know, was der tun mag. Aber egal. Geh mal nach äh, rechts. Ne, da kam wir. Von da, oder? Nein! Oh Gott! Ich wäre fast weggegangen. Aber hier ist noch ein Raum. Habe ich ganz noch gesehen. Okay, U19. Wir kommen dem Ende näher. Ein weiteres Litumif. Falls das ist. Wenn es nicht ist, dann egal. Ich werde es auf jeden Fall nicht retten. Ich habe nämlich nichts, damit ich es retten kann. Oh Gott, wie viele Gegner hier sind. Verdammt. Dann gehen wir halt nach rechts, wenn da die Gegner sind. Wir haben alle keine AP irgendwie mehr. Verdammt. Pikachu Pikachu geht's mit dem Hunger noch gut, ne? Ja doch. Ähm. Ne, Schleimkosten nehmen wir nicht mit. Magnetilo. Egal. Der versteht's nicht. Oh, nice, ich sie Treppe. Ja, sorry, Mann, Aber ich muss weiter. Wir kommen ja echt gut durch. Ah. LOL?